Bei Firefox können wir die Suchmaschine ganz einfach anpassen. Wir klicken auf die drei Balken und dann auf Einstellungen. Unter dem Bereich Suche können wir die Standard-Suchmaschine ändern. Falls die gewünschte Suchmaschine nicht dabei ist, können wir ganz unten eine weitere Suchmaschine hinzufügen. Hier müssen wir jedoch achten, die passende Suchmaschine zu wählen. Wenn wir nun im Browser zum Beispiel über die Suchleiste etwas suchen, wird jetzt unsere gewählte Standardsuchmaschine verwendet.